Naja, wir werden ja sehr stark, das sind Viertel, das sind Achtel, das sind die Harmonien erzogen und da einen anderen Weg einzuschlagen, ist wahrscheinlich immer wieder dieser, dieser Sprung in irgendwie, gar nicht ins kalte Wasser, aber eigentlich ist es sehr warm, das Wasser, aber man, man braucht manchmal Hilfe, um da dann, reinzugehen. Das finde ich einerseits das Reizvolle und andererseits finde ich das Reizvolle, dass man immer wieder neue Aufgaben bekommt, die unter Umständen mit dem erlernten Beruf gar nichts zu tun haben. Es gibt so Sachen, die auf eine so unorthodoxe Art ähm, eine Atmosphäre erzeugen, eine Stimmung erzeugen, die einen total Catch, die einen total mitnimmt. Das macht mir ihm Spaß. Und zum Beispiel jetzt beim Leroux. Lernt man auf einmal unglaublich schnell Französisch zu sprechen? Also dann sind irgendwie sechs Tolen auf Tempo 72 und man, hat, man ist auf einmal eine Französischmaschine. Und vor drei Tagen war ich das noch nicht oder ähm, besonders hoch singen und irgendwelche komischen Geräusche machen oder so. Und das ist, ähm, ja, das finde ich spannend. Äh. Äh, genau oder äh, oder weißt du es ich? Also es sind so manche Dinge, von denen man gar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren. Die lernt man dann innerhalb von fünf Tagen und das finde ich. Äh, ja, das macht irgendwie Spaß, das hält auch frisch, habe ich, auch das Gefühl. Es passiert mir natürlich trotzdem immer wieder, dass ich eine neue Partitur kriege und da einfach sitzt wieder Ochs vom Berg. Ne? Und auch bei dem Stück von, von Biro jetzt zum Beispiel, wo dann plötzlich da 13 zu 10 ist und denkst erstmal, okay, wie soll ich das jetzt machen? Es ist immer wieder was Neues, aber das Schöne ist, dass man mittlerweile weiß, man wird der Sache Herr. Es ist nichts Unschaffbar.